Schnittstelle. Der IT-Podcast der Softwareforen Leipzig. Mit Alex Schladebeck. Sie ist die Geschäftsführerin und die Leiterin der Qualitätssicherung bei der Bredex GmbH. Alex, du unterstützt sowohl Kundinnen und Kunden als auch eigene Teams auf ihrem Weg zu besserer Qualität. Außerdem bist du schon seit über zehn Jahren bei der Bredex und hast viele verschiedene Rollen dort ausgefüllt. Wir könnten also heute über alle möglichen Testthemen sprechen, aber wir konzentrieren uns mal nur auf eines, das dafür ganz viele Bereiche beinhaltet, die Rolle der Tester jetzt und in der Zukunft. Wie ist denn der Status quo beim Testen? Was sind gerade die aktuellen Herausforderungen? Also, ich erzähle erstmal von uns in der Firma, weil da mhm. habe ich natürlich die, die besten Sichten. Ähm, also, bei uns ist Status quo, dass wir in den meisten Projekten äh, auch ein, ein Tester aufs feste Rolle haben. Ich sage mal, den meisten Projekten aber eine gewisse Größe. Ähm, das ist immer so die, die, die schwierige Situation: a, äh, genug Leute zu haben und auch äh, bei kleineren Projekten wirklich zu sagen, okay, was. Ähm, Teilweise auch vom Budget, ne? Das ist, ich, mir gefällt das auch nicht, <lacht> mhm. dass man das auch immer so ein bisschen mit in Betracht ziehen muss, aber in kleinen Projekten eher nicht, aber ab, ab in einer Größe ab so vier, fünf Leute, dass wir auch eine feste Testerrolle da drin haben, ähm, die fest integriert sind in dem Team. Und wirklich den Ansatz Whole Team Quality vorantreiben. Also nicht im Sinne von, äh, ich teste nur alles ab am Ende oder ich bin nur da, um zu sagen, nee, das geht nicht oder ich habe Fehler gefunden, sondern dass sie wirklich dem Team insgesamt helfen, bessere Qualität zu machen und Qualität auch einzubauen. Und dann, dann gibt es eine ganze Menge. Äh, Rollen, die sie machen, das kann man automatisieren oder komplett automatisieren, auch exploratives testen, in allen Meetings dabei sein, Pairings mit Entwicklern machen, aber auch diese Qualitätsgedanke komplett in dem Team. Deshalb starte ich bei uns, weil ich glaube, dass es noch nicht überall verbreitet. Ich glaube, es gibt relativ viele stellen wo testen immer noch sehr abgekoppelt ist das kommt am ende das ist ein komplett getrenntes team ähm, und man sieht ich arbeite damit und man sieht was die probleme dann auch sind äh, da werden sachen zu spät gefunden ähm, testbarkeit ist zum beispiel gar nicht bedacht und dann auch wenn man einen fehler findet es ist schwer automatisierbar ähm, es ist zu spät um es zu automatisieren ähm, das, das sind so die herausforderungen glaube ich den weg zu diesem integrierten gesamtteam für viele Leute zu finden. Das machen wir schon seit einer Weile und wir merken auch, äh, wie, wie die Reise vielleicht auch hingehen wird, äh, weil die Welt bleibt ja sowieso nie stehen. Aber das Thema Integration von allen Leuten, ähm, die man dazu braucht, um eine Software zu machen in das Team, äh, so, so denke ich, dass das äh, eine Herausforderung ist, auch für viele Firmen noch. Und wie verändert sich jetzt die Rolle der Tester, zum Beispiel auch im Hinblick auf Anwendungen mit KI, die ja immer zahlreicher werden? Ja, das ist spannend. Da, das ist auch mein Thema äh, dieses mhm. Jahr gewesen. Ähm, ich habe Hypothesen gehabt. Ähm, ich bin, ja, gehe auch äh, als Tester auch an solchen Sachen immer noch ran. Meine Hypothesen waren, man wird weiterhin Testen brauchen. Und wenn man wird weiterhin genau diese Rolle brauchen. Das ist natürlich immer ganz spannend, weil manche Leute sagen, hm, aber wenn alle qualitätsaffin sind, dann brauchen wir doch nicht den Spezialisten. Ich plädiere wirklich dafür, jemand, der im Team ist, nicht als Inselwissen. Man muss wirklich Wissen verteilen und Aufgaben verteilen, aber jemand, der diesen Hut auf hat. Das ist ein bisschen das Thema Ownership und Verantwortung. Jemand, der das als Hauptfokus hat. Und ich glaube, das werden wir nach wie vor oder sogar umso mehr auch bei Anwendungen mit Qualitätssicherung, äh, mit Qualitätssicherung mit KI brauchen. Ähm, na, mit dieser Hypothese bin ich losgelaufen und ich habe schon ein, zwei kleine Experimente gemacht. Ich habe in ein paar von unseren ähm, äh, kleinen KI-Projekten, habe ich selbst ein bisschen reingeschnuppert, um zu hören, was da ist. Und tatsächlich haben wir schon ein, äh, ein, ein Mini-Beispielprojekt durchgeführt. Ähm, wo auch Teste involviert waren und haben dann gefragt, okay, was waren denn die Aufgaben? Was, äh, wie, wie war das denn im Zusammenspiel mit dem Entwickler? Und was rausgekommen ist, ist ja, sehr, sehr viel, was der Teste macht in diesem Projekt, ist nicht ausschließlich nur der Teste macht das. Aber es ist eine Unterstützung, eine sehr, sehr wichtige Zweitperspektive. Wir, wir sagen im. In der Tester-Community und vor allem im agilen äh, Bereich sagen wir, der Tester bringt immer wieder das große Ganze dazu. Entwickler sind dazu gezwungen, weil sie tatsächlich jede Codezeile dann entwickeln müssen oder Modelle anpassen oder solche Sachen äh, alles machen. Sie sind gezwungen, auf die Details zu schauen. Und wenn man nur auf die Details schaut, dann vergisst man, okay, aber wie spielt das da und damit zusammen? Was sind neue Risiken, die wir vielleicht gefunden haben? Ähm, auch hier die Unterstützung von dem gesamten Team Wertvolles für den Kunden zu liefern, das funktioniert und auch die, ich sag mal, die Fragen beantwortet, das Problem löst. Und das geht einmal komplett quer durch. In verstehen, wie ähm, explorative Datenanalyse funktioniert. Das ist sehr nah an exploratives Testen, haben wir herausgefunden. Was würde passieren, wenn wir hier diesen Wert reinpacken? Was erwarten wir? Was macht das Modell damit? Ähm, oder was würde passieren für das Training, wenn wir wenige Daten nehmen oder wenige Zeit? Solche Fragen sind sehr, sehr wertvoll. Ja, Data Scientists können sie auch stellen, aber beide Perspektiven sind sehr, sehr wichtig. Und vor allem, wenn wir schauen, was wir oder was sehr viele Leute erhoffen aus KI, an was das alles soll uns helfen können, da möchte ich erst recht, dass wir die Qualitätsperspektive dazu gebracht haben. Ähm, das, kann, das können kleine Sachen sein mit äh, Entscheidungen, ob man einen Kredit bekommt oder nicht. Das können größere Entscheidungen sein, ob ein Auto sagt, das ist äh, eine rote Ampel äh, und ich fahre nicht oder das ist eine grüne Ampel und ich fahre los oder äh, Sachen dazwischen und vor allem gibt es Beispiele, wo Qualitätssicherung jetzt schon mal nicht bedacht wurde, sei das Ethik oder Bias äh, oder irgendwelche Fälle, an die man gar nicht gedacht hat ähm, und nur dadurch, dass ein Test im Team ist, werden alle Fälle jetzt nicht entdeckt. aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir an mehr Risiken gedacht haben und auch an mehr Nutzergruppen und auch an mehr Diversität, ist ein bisschen höher. Ich glaube, das wird wichtig bleiben. Ich hang jetzt gerade auch schon ein bisschen an, aber ich möchte noch mal ganz konkret fragen, welche Skills sind denn heute wichtiger denn je? Also als Hauptskill ist tatsächlich, das ist ein Softskill, ich sage ein Growth-Mindset. Ich, ich muss anerkennen und das wirklich akzeptieren, dass ich immer wieder werde dazu lernen müssen. Was ich beobachte in unserer Firma, ist, das auch wenn wir Quereinsteiger haben, sie lernen schon ein bisschen Programmieren und äh, ein bisschen Scripting, ein bisschen Coding. Sie werden, die meisten davon werden nicht so weit kommen damit, dass sie sagen, ich kann auch mitentwickeln, wobei manche das auch tun. Das ist, das ist für mich auch komplett zulässig. Ich sage nicht, dass das ein Muss ist, aber wer sich umso mehr einbringen kann, sehr schön. Aber man muss an der Automatisierung mit beteiligt sein. Und das muss nicht sein, ich schreibe alles alleine. Aber ich darf keine Angst vor Berührung mit Code haben. Und das ist natürlich ein Riesenspektrum. Das heißt, ich sage nicht, jede Testung muss programmieren lernen. Ähm, ich merke nur, dass Programmcode schon eine von den nützlichen Sachen ist, mit der man in Berührung kommt. Aber da, da kommen eine Menge andere Sachen dazu. Ähm, das ist äh, exploratives Testen. Das wird das wird Egal, wie viel wir automatisieren, mit der Komplexität von der Welt und von den Anwendungen, die wir bauen und auch die Zusammenspiele zwischen Anwendungen, äh, dass ich exploriere, dass ich losgehe ohne Skript und sage, ich nutze mein Testergehirn, meine Erfahrung, meine Intuition, ich nutze Heuristiken, die ich habe und ich, ich gehe und schaue, welche andere Risiken mir, sich mir zeigen wenn ich mit der Software arbeiten, weil nur so können wir wirklich herausfinden, ähm, wo wir noch Lücken haben. Wir können nämlich nur automatisieren für Fälle, die wir identifiziert haben. Und ich glaube, jeder, der mit Software gearbeitet hat und mal released hat, denkt, cool, jetzt haben wir einen tollen, äh, wir haben gut getestet. Es sind, da kommen immer Sachen, das ist Natur der Dinge. Und sehr häufig sind Sachen, an die wir gar nicht mal gedacht haben. Das sind unsere unbekannten Risiken. Also exploratives Testen bleibt sehr, sehr wichtig. Ich glaube, im im Bereich KI, da wird schon ein gewisses Verständnis von, wie funktionieren Modelle, was sind die, was sind die Vor- und Nachteile von den jeweiligen Modellen, wie funktioniert, funktioniert Statistik. Ich glaube, da wird man sich schon ein bisschen reinbringen. Plus, und das, das können Tester meistens relativ gut, ähm, immer wieder das neu von Domainwissen. Nein, wir werden nicht die Domain-Experten ersetzen können, aber wir sollen uns schon also unsere teste Gedanken, die Fragen, die wir stellen mit der Welt von der Domäne, in der wir unterwegs sind, äh, schon zusammenbringen können. Ähm, aber auch das gehört eigentlich zum Growth Mindset und sehr, sehr viel Kommunikation. Ähm, es gibt einen schönen Spruch, ich weiß aber nicht, von wem es ist. Wer noch nicht verstanden hat, dass Software Engineering eigentlich eine Kommunikationsdisziplin ist, äh, wird Probleme haben, weil es geht so viel um Kommunikation. Das gilt auch für Entwickler, aber es gilt auch für Tester. Was bedeutet das dann für die Testerausbildung? Ja, das ist spannend, weil es gibt natürlich Kurse, die man machen kann, um Grundwissen, Grundvokabeln, ähm, äh, alles aufzubauen. Ähm, man braucht aber sehr viel Hands-on, man braucht Projekterfahrung, man braucht aber auch Mentoren und Unterstützer, man braucht ein Netzwerk. Man sollte auch auf Konferenzen gehen oder sich Podcasts anhören oder alles Mögliche, weil das, was man zu lernen hat, kann man nicht rein vermitteln über Schulungen. Um vielleicht ein Junior zu werden, ja, aber das ist auch jetzt jetzt kommst du die Geschäftsführerperspektive dazu. Das ist ein Problem in allen Bereichen. Ab, ab Junior Richtung Intermediate Senior, da ist es schon. Schwierige zu sagen, genau diesen Kurs brauchst du und dann bist du gut. Du brauchst die Mischung aus Übung. Du brauchst die Mischung auch aus Übung, die nicht direkt in deinem Projekt ist, äh, sodass du einfach siehst, was gibt es woanders, was wird gleich gemacht, was wird anders gemacht. Ähm, ja, man braucht, klar, man kann Workshops zu irgendwelchen Tools, wenn ich Performance-Testing machen will, dann gehe ich mir das und das angucken. Ähm, aber sehr, sehr häufig ist gibt es die Probleme nicht in, oh nein, ich konnte das in diesem Tool nicht erreichen, äh, weil hoffentlich mit der Kommunikation innerhalb von einem Team und einer Firma gibt es jemand, der das äh, helfen kann, sondern wie machen wir das? Wie reflektieren wir darüber? Sind wir auf dem richtigen Weg? Was brauchen wir denn überhaupt und wo sind unsere Risiken? Das ist alles das, was mit Erfahrung kommt, aber ich, ich setze ich mache jetzt nicht aus dem Junior ein Senior, indem ich sage, ja, dann sitzt du halt da für zehn Jahre, dann hast du Erfahrung. Das muss man schon mhm. proaktiv voranbringen. Ähm, das machen wir in der Firma mit. Wir haben eine Test-Community, also wir erzählen uns Sachen gegenseitig, wir helfen uns, ähm, wir gehen auch auf Konferenzen, ähm, wir haben ein Mentoring-Konzept äh, und dann halt Projektbesuche, Projektwechsel, Cross-Projekt-Pairing, ähm, solche Geschichten und äh, ja, es ist komplex, es ist nicht so einfach, wie zu sagen, hier ist die Testausbildung. Natürlich gibt es ein paar Grundsteine, die man sich vielleicht angucken soll, aber es ist sehr vielfältig. Aber das ist das Schöne, weil das bedeutet, dass kein Testeprofil genau 100% die gleiche ist wie der andere. Und da können sich Leute sehr, sehr individuell entfalten. Vielen Dank für diesen Einblick und vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, es hat mich sehr gefreut. Dankeschön.